Fast immer wird bei der Energieerzeugung eine Wechselspannung erzeugt, weil elektrische Energie häufig mit sich drehenden Turbinen und Generatoren erzeugt wird. Ausnahmen hiervon sind zum Beispiel PV-Anlagen und chemische Spannungsquellen, also Batterien und Akkus. Eine Wechselspannung ist also eine Spannung, bei der sich die Spannungswerte ständig, periodisch, das heißt gleichmäßig ändern. Betrachten wir doch einmal die Spannung an einer Steckdose mit einem Oszilloskop. Selbstverständlich kann an einer Steckdose nicht einfach so mit einem Oszilloskop gemessen werden. Hierfür benötigt man, neben Erfahrung, auch einen Tastkopf. Ansonsten ist die Spannung zu groß. Und auch potenziell lebensgefährlich. Puh, zum Glück, alle Sicherheitsvorschriften eingehalten. Ah, da sehen wir ja schon eine sinusförmige Spannung auf dem Oszilloskop. Stellen wir die Anzeige doch einmal genauer ein. Hey, nimm die Finger weg von mir, ich mag es nicht. Sind manchmal zickig, diese Dinge. Naja, hat halt auch einen Schreck bekommen. Es ist doch kein Wunder, es ist doch gefährlich. Mit dem Regler Seconds Pro Divisions können wir die horizontale Skalierung beeinflussen. Somit können wir später die Periodendauer besser ablesen. Mit dem Volts Pro Division Einstellknopf kann ich die vertikale Skalierung, also die Spannungshöhe, einstellen. Jetzt haben wir die Anzeige vernünftig eingestellt und können einfach mal versuchen, die Spannungshöhe abzulesen. Gar nicht so einfach. Wo soll man da anfangen? Stellen wir uns einmal vor, wir sind auf einer hawaiianischen Insel mitten im Pazifik und wollen vom Gipfel so weit wie möglich abfahren. Aloha! Ohne U-Boot ist jetzt wohl Schluss. Diese Größendifferenz, also von der Spitze bis zum Nullpotential einer Spannung, brauchen wir, um den Spannungswert zu ermitteln. Dieser Wert wird Spitzenwert genannt. Wie alle anderen Werte, der Sinusspannung ist es ein momentanwert, der nur sehr kurz auftritt. Wenn wir den Wert der Spannung ermitteln wollen, müssen wir aus dem Maßstab der Skalierung auf den echten Wert hochrechnen. Ein Kästchen, Division, entspricht 100 Volt. Der Spitzenwert hat eine Länge von 3,25 Kästchen, entspricht also 325 Volt. Genauso gehen wir beim Bestimmen der Periodendauer vor. Als erstes suchen wir uns den Punkt, an dem sich die Schwingung wiederholt. Dann zählen wir die Kästchen. In diesem Fall sind es genau 10. Da ein Kästchen 2 Millisekunden entspricht, beträgt die Periodendauer T 20 Millisekunden. Hm. Bei dieser Darstellung sehe ich allerdings nur Augenblickswerte und keine Frequenz. Wo sind denn jetzt die 230 Volt? Stellen wir das Display erst noch ein bisschen genauer ein. Betrachten wir doch die Spannung mit zwei unterschiedlichen Messgeräten und verwenden ein zweites analoges Messgerät. In Wirklichkeit misst dieses Gerät die Sinusspannung nur in eine Richtung. Die Messspannung ist also sozusagen eine kamelförmige Sinusspannung. Liegt die Frequenz bei 50 Hertz, sieht die Sache schon anders aus. Aufgrund der Massenträgheit kann der Zeiger den Augenblickswerten nicht mehr folgen und pendelt sich auf einen Wert ein. Ach übrigens, diese Animation kann nur 30 Hertz. Geht aber trotzdem. Na also, da sind ja unsere 230 Volt. Das analoge Messgerät zeigt den quadratischen Mittelwert, sozusagen den Durchschnittswert einer technischen Wechselspannung an. Diese Größe heißt in der Elektrotechnik effektivwert. Übrigens, eine 230 Volt Wechselspannung entspricht einer 230 Volt Gleichspannung. An beiden Potentialen nimmt zum Beispiel eine Kaffeemaschine die gleiche Leistung auf. Bei einer sinusförmigen Spannung beträgt das Verhältnis zwischen Spitzen und Effektivwerten von Spannungen und Strömen genau Wurzel 2. Somit kann man die Werte relativ leicht berechnen. Das Ganze gilt natürlich auch für die Stromstärken. Hätte jetzt trotzdem niemand dahinschmieren müssen. Mit der richtigen Formel können auch alle beliebigen momentanwerte berechnet werden. In die Formel müssen wir nur den Spitzenwert, die Frequenz und den Zeitpunkt, an dem wir die Spannung bestimmen wollen, einsetzen. Der Taschenrechner muss allerdings auf das Bogenmaß, auf Englisch Radiant, umgestellt werden. Auch die Momentanwerte der Ströme können so berechnet werden. Jetzt aber nicht wieder die Formel irgendwo hinschmieren.